Stellungen und erobert ihre. Stand. Der Feind hat den Uhrturm angenommen. hat Discord für einen erhalten, aber warum zeigt er nichts an? Kriegst du was an? Kiss das gewispert? Dann habe ich das falsch gehört? Oh, wohl, doch, doch, doch wow, gewonnen.